Ist Boris Johnson zurecht zurückgetreten? Der britische Premierminister tritt als Chef seiner Partei zurück. Wie findet ihr das? Hat er einen guten Job gemacht oder ist er zurecht zurückgetreten? Gut, dass er zurückgetreten ist hat zehn Stimmen. Schlecht, dass er zurückgetreten ist hat sechs Stimmen. Er hat eigentlich immer einen guten Job gemacht und das meiste was er versprach hat er auch umgesetzt. Mit einem neuen Premier wird es sicherlich nicht besser. Was der für einen Job gemacht hat, ist mir eigentlich relativ gleichgültig, war schließlich das Problem der Briten und weniger unseres. Aber jetzt gibt's endlich mal ein bisschen Abwechslung in den Nachrichten. Ich fand den Typen schon immer schon zu exzentrisch und ungeeignet für den Job, gut dass er geht, den Abgang hat er sich verdient. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.